Nimm dich mit auf seinem Sarg Wer haut dich richtig an? Was dich und mich verbindet Wir, wir sind Idioten so Freunde Hallo meine Pokéfreunde und Pokénen Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft warum Mit Wevo Mit den Leon ich muss mich eben auf Privat stellen. so. Äh, Mache ich die geschrieben. Okay. Mehr Spieler und dann gehen wir auf den Server. Es sind gerade Gravity Breaker und Karl 0. Und das drauf. 3, 2, 1. Okay, warte, ich komme. Schnell. Okay, bin drauf. Hi. Hi. Leon, unser Zucker ist weg. Was? Äh, Leon. Was? Was? Leon? Leute, genau hier stand ein Zuckerrohr. Alles ist noch da. In der Truhe. Vielleicht ist es. Dann müsste irgendwas mit dem Zuckerrohr vielleicht passiert. Oh, nice! Gravity Breaker wird gleich gekickt. Okay, dann haben wir... Die hier Be war Be jemand. Hier war jemand. 100%? Ja, 100%. Das Zuckerrohr ist weg. Hier war jemand, wir müssen hier weg. Leon, ja, nee, hör mir zu, hör mir zu. Es ist nur das Zuckerrohr weg. Die könnten das Ambus und alles locker mitgenommen haben. Wieso haben sie nicht getan? Weil das Zuckerrohr vielleicht wichtig war für die. Ich habe einen Enderman-Geräusch gehört. Ich weiß, es ist auch einer. Hast du das Zuckerrohr mit Winter? Nee. Okay, wir müssen hier weg. Ja, nein, das muss jetzt unbedingt oh. sein. Wir müssen hier weg. Es kann sein, dass wir gesniped werden. Als Orb, Alter weiß alles, stellst aus deinem Inventar weg. Nein, Leon! Wir gehen hier jetzt weg. Warte, in ich mach mal kurz einen Kart. Nein, Leon, wir gehen hier nicht weg. Junge, wir werden gesniped, hier war jemand. Hier war niemand! Wo ist, ist das bloß? Zucker? Oh. Ja, keine Ahnung, vielleicht kann es hier nicht wachsen oder so. Nee, es ist dann einfach verschwunden, ne? Ja, ich, keine, ich weiß nicht Bescheid. Wie soll er denn hier reingekommen sein? So, das weiß ich nicht. Siehst du, Leon, so. ist, ist, ist es nicht. Hä? Warte, ich guck was nach, ich guck was nach. Ja genau, guck du mal was nach. Ich gehe diesen Gang mal entlang, vielleicht finde ich hier irgendein Geheimnis. Oh lol, Gold! GG. Vielleicht ist aus irgendeiner Höhle jemand gekommen. Scheiße. Fuck, es lag noch hier war auf jeden fall jemand wett nee nee nee ich glaube nicht Weil ich war auf deren base ich hätte sofort den Amos mitgenommen selbst wenn ich äh keine platz hätte oder irgendwas das ist ja viel wichtiger also nein es ist nicht aber trotzdem das ist irgendwie dumm der was ich hoffe ob hier irgendein anderer eingang zu irgendeiner höhle existiert. ja ich hoffe mal das, das kann doch so nicht weitergehen Schle bloß. Das ist dann schlecht. Das verstärkt nämlich meine Theorie, das Achso, nein, machen. das meine ich nicht. Ähm... Meine Theorie ist, die war nicht hier, Zucker raus, irgendwas gebackt oder so. Ich habe vorhin, also vorhin stand bei uns im Varo-Team-Chat, äh, dass irgendeiner im Nether gestorben ist, der, der einfach durch den Boden glitscht oder so. das heißt verbrannt. Ja, wir müssen auch mal in den Nether gehen. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist es ein Bug. Vielleicht sind jetzt so viele Bugs. Ja, bist du das? So? Was Ist dein Name? Wirklich, bleib bestehen, bleib bestehen. Okay, das bist du. Ich dachte gerade, Ich das dass hier doch jemand. Ja. Wir müssen unbedingt wieder auf die Oberfläche. Vielleicht geht es ja, da besser. Ach ja, Leon hat, hat äh, einen Plan gehabt und zwar, dass er die Zuckerfarbe äh, irgendwo dahin baut, wo ich sie nicht in der Aufnahme bekomme, weil sonst könnten die irgendwelche klauen. So wie Leons äh, Idee gerade ist. Dieser scheiß Enderman, wo auch immer der ist, der nervt Meine Theorie hat sich bestätigt. Wa Hier ist Na jemand. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Nee! Hier ist jemand. Ich weißt du, komm warum runter, ich, ich komme weiß? Wieso? Hier ist nämlich ein Wasserdurchgang, der in eine komplett neue Höhle. sitzt. Was vor Waren wir doch schon war. mal an dem Ort. Nein, eben nicht. Ja, eben, dann kannst es ja. Dann ja, ja auch was einfach machen. Aber, so aber dort war sein. nicht, ich war an diesem Ort war ich schon mal. Da. Ja, wo bist Problem. du denn? Ich bin jetzt wieder bei unserer Base. Unsere Base, warte, die ist hinten. Warte. Ich schmeiße. Brauchen wir Gunpowder für TNT höchstens? Ja, ja, Gunpowder brauchen wir für TNT, da können wir in die Falle oder so. Amnestik brauchen wir nicht. Leon, weiß zeig mir nicht. das, zeig mir das, ich glaube nicht. Ich, ich habe das jetzt mit Erde zugebaut, komm mit. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Komm. Achso, Leute, sorry, das ist so scheiße, aber... ich naja. in mein Zimmer. Sorry. Sein Zimmer wird neu gestrichen. Ist gestrichen. Ist gestrichen, naja. Aber sein Zimmer ist komplett leer, außer so sein PC steht da noch. Ja. Leon, pass auf! Ich sehe ja. hier nichts. Leon, ich hab... ich brauch ja. Essen, ich brauch Essen. Essen. Ja. <lacht> Leon! Yeah, Was ist hier? Das ist mein Problem, hier war ich schon. Das ist noch 10 Minuten weg. übrig. Ne, Leon, ich möchte jetzt nicht die Folge verschwenden. Dann haben wir halt kein Zuckerrohr. Ich habe ja noch eins, Leon. Ich habe ja gesagt, eins brauchen wir noch. Ich Mike, sein. komm her, komm her, komm her. Ich zeig dir, was ich meine. Ich brauche das Eisen überall ab. Das hier meine ich. Ja, ja, ich war da hinten. Hier war Zimmer. ich aber. Hier war ich aber. Wollen wir da durchgehen? Aber erstmal Abos und so mitnehmen. Und dann können wir... Und dann... Obwohl, ne, hier ist ja unser Team, ne? Vielleicht haben sie das nicht mitgenommen, weil es weil ja unser Team, unsere Base ist. Also, hier, da kann man durch. Soll ich noch springen? Nein, wir gehen jetzt unsere Sachen holen und dann verschwinden. Oh mein Gott, wo bin ich hier oben? Ja, deshalb, ja kommst du, dort oben ist unerf Ich war nur hier oben. Let äh, vorletzte oder letzte Folge. Nee, Leon, das kann eigentlich gar nicht sein. Ja, ich möchte die nicht Folge verschwenden. Ich möchte jetzt etwas Produktives machen. nicht Nein, das ist alles kein... Wir haben kein Zuckerrohr. Wir müssen wieder nach oben. Das ist so Wir ein Schock, haben klar. ein Stück Zuckerrohr in der Truhe. Ja, wir brauchen aber drei. Also müssen wir so oder so nach oben. Ich also weiß, es kann Essen. keiner bei uns gewesen sein, Leon. Doch. Wie soll er das gemacht haben? Wie soll das... Nee, das ist ganz normal. Kein Ziehkuchen oder so. Nee. Schau Leon! Da hinten sind noch unsere Items! Der Schank ist noch... Die habe ich eben da geworfen. Also das sind die Sachen, die ich da hingeworfen habe. Soll ich das alles hier mitnehmen? Ich habe gut, ich habe noch viel Platz. Ja, dann. Ich nehme die ganzen wichtigen Sachen mit, die wir jetzt hier Nee, ich nehme den Müll mhm. <lacht> nehm mit. Warte eben. So. Oh, ich die Sachen ab? Nein. Okay, ich, ich komm. Wir können ja weggehen. Wir können ja auf die Oberfläche und dann woanders hin. Wir haben ja Sie genug gemeint. Wir können das oben dann wieder.. Huch! Was? Oh, ich dachte gerade, du wärst in der Falle oder so. Oha, Leon, pass auf. Tschüss. Hat Luna noch gefallen. Wahrscheinlich sind die, die hier waren, haben die wahrscheinlich in zwei nee. ich hier, doch, die zwei hier Folgen Nee. Hier war Wochen niemand, um Leon. Zufrieden. Sonst würden wir jetzt gesniped werden. Weil mein, Wir sind die anfälligsten dafür gesniped. Leider, ja, und jetzt gerade ist die dritte Folge schon online, ne? Ja. Und das ist hier die Folge. Und 5. bei der dritten, bei der zweiten Folge waren wir. Hast du alles? Öfen, weg. Ich habe alles mitgenommen. Okay. Glaube ich. Da oben, nee, nee, jetzt da jetzt ist so eine, Das sieht aus wie eine Battle Area. Guck mal. Jetzt joinen die so. Surprise. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Du meinst das hier? Ja, das hier. Da. Ja, ich glaube, das ist aber normal. Geh mal weg, geh mal weg. Ich gehe vor. Ich glaube, du siehst sogar mehr bei der Minecraft, weil dann ist es heller. Bei mein PC ist halt richtig, richtig dunkel. Keine Ahnung. Ja. Da oben, da ist ein Gang nach oben zur Oberfläche. <lacht> ja, ja, ich sehe dort oben Leben anzeigen. Das heißt, oben um sind Tiere. Oder Monster. Warte, Leon. Okay. Ich gehe nur etwas. Ich habe nur noch ein Fleisch. Ich habe nur noch dieses rohe äh, genommen. Okay, wir bauen uns jetzt ab hier hoch. Baut ich doch nicht hoch! Zweierweg dann. Carlo, wir sind ganz oben, Mike. Ich bin oben. Ich bin an der Oberfläche. Ich baue mich hoch. Kühe. Oh mein Gott, wir sind oben! Oha, wir waren ja gar nicht so tief. Ja eben. Wir gehen jetzt erstmal Tiere töten. Ja, dringend. Und danach äh, stellen oder so. Leon, wir werden gleich gekickt, aber dann gehen wir sofort wieder rauf und machen eine neue Aufnahme. Ne? Ja, wir ja. müssen auf jeden Fall jetzt wieder machen. die oh, hey, sich noch Lebensanzeigen, so. komm, ist noch ein Schaden. Tut mir leid, Leute, ich, wir können jetzt gerade nicht richtig viel machen. Ja, so, zwei, drei. Komm, hier Falls es hier rein. irgendwann hin und wieder mal Karma, sowas hackt, also dass irgendwie ein Frame weg ist oder so, entschuldige ich mich. Ähm, Leon, Dein Wolle brauchen auf. wir nicht, oder? Nein, nein, wozu denn? kann man nicht umklappen oh mein gott carlos wieder raufgegangen ja ich weiß schon die ganze zeit hier ist ein höhleingang ich guck kurz hier rein ja ist nix, ist nix. gib mir essen ich verhungere ich hab auch nur noch rohs dann stell eben ofen auf oder so oh fuck ich glaub meine mutter kommt jetzt ist nicht gut wer kommt jetzt meine mutter das ist nicht gut schnell äh, mhm. kohle Du hast noch 5 Minuten übrig, oh Leon. Ich baue ihm ein paar Bäume ab, dann haben wir wenigstens, ähm, Dings, Holz. Ich hab hier mit meiner Mutter kommt gleich. Das ist überhaupt nicht gut. Leon, das will man nicht, das will man nicht wieder AV gehören, ne? Okay, der Style, ja, der äh, Ich hab gehört, die Border soll jetzt, ich weiß nicht, ob die geschrumpft ist, aber ich hab das irgendwie so verstanden, weiß ich nicht. Wie viele Hungerweiden hast du? Äh, vier. Okay. Kann, ist eins. Ja, danke schön. Ja, ist noch eins. ist das auch? So, okay, danke. Ein. Ach, das ist der ich auf deinem. Obwohl, Leon, mach ich einige hab... Dias. Soll ich mir eine Brustplatte machen? Oder... Leon, ich würde sagen, nächste Folge, ähm... Ich weiß nicht, soll ich die mit Clem Taser aufnehmen? Weil hier, äh, Flaps backen ein bisschen drum. Äh, kann aber sein, dass wir dann gleich kämpfen. Soll ich zwei Diaschuhe machen? Sollen machen? wir denn gleich kämpfen? Nein, mach nicht! Das ist das Schlechteste. Soll ich dann eine Brust machen? Oh, Essen, nice. Okay, ich brauche was. Hm. Hast du noch Fleisch? Ich habe nur noch drei Kuh. Ich habe das zwei gebratene Hammelfleisch von da rausgenommen. Ich meine Rose. Ich meine nee, Rose. Nee, hab ich nicht. Hast du den jedem gesagt, du hast so eine Oh mein oh Gott, wird ja Dream Cousin war Sneak. Oh mein Gott, die sind doch nicht bei uns! Oder willst du das wissen? Es kann ab jetzt jeder sein, der drauf, joint. Warte das mal, ich... gerade bei uns war. Äh, falls ihr irgendwelche Türen hört, das ist ein Spacko, der die ganze Zeit mich nervt und mich triggert. Wir ja. warten noch eben zu Ende und dann hauen wir ab. Es slaggt. Der Server leckt. Nee, nur bei dir. Du lagst. Die sind ja aber nirgendwo, ne? Sieg. Nee, ja, wir werden gleich gekickt. Ja, ja. Ich nehme jetzt hier mit. Hi. Okay, komm weg, weg, weg, weg, weg. Okay, okay, okay. Ich warte mal. Hm. Nein. Was? Hm? Leon? Ja. Hm? Was wollen die mit? Bei uns war jemand, XD. Okay, Leon. Komm, wir rennen, wir rennen, wir rennen. Ich mache jetzt Druck. Jemand Lust auf... Er ist mich? alleine. Er ist alleine. Nee, ich gehe da nicht hin, Alter. Wäre ja, eine wir Chance für uns, wir für werden uns. gleich gekickt, wir werden gleich gekickt. Es wäre eine Chance für uns. Dann machen wir eine kurze Pause und dann gehen wir wieder rauf. Ja, und da hinten! Ähm, da sind Oh mein Gott, nee. Da sind Bäume abgebaut. Wo? Da! Das sind, das sind stumpe Freundsfelder! In einem Dreieck! Eliminale gekonformt! Ah! <lacht> Nein, gib her! Ja! Da oben ist Ach, hier ist der Spawn! Nein, Leon, jetzt wissen die... Oh nein, das ist dumm, was wir hier machen. Wir Wie werden jetzt? in die Richtung kommen. Ja, ja nein, wir müssen, in, lass ist in den Never gehen. Nein, wir haben kein Equipment dafür. Eine blaze Gas das wir sind down. Nein, Alter. Hast du noch Platz in Hallo, ist jemand bei mir? Na, Haha. Hey. Ha. Ja, schreibt er. Hast du das aufgesammelt, weil ich sie zugeworfen habe? Nee. Ach, das ist egal. Ja, wir haben noch Holz. Äh, ich ich habe an. Angst. <lacht> also, ich ihn nice Hühner, die geben uns äh, Federn. Ja, Federn. wir werden jetzt gekickt, wir werden jetzt gekickt. Nein, nicht noch nicht. Wir werden jetzt noch nicht angezogen. Ach stimmt, du bist ja vor mir raufgegangen. Genau. Dann bauen baue wir uns mein... ein, ne? Äh, ja, wird unnötig, Uns einzubauen, ja. Aber wieso denn? Hier nimm, nimm mal, das Zuckerrohr. Du hast das. Eins. Okay. Wir gucken, okay. Hier, nach, Tschüss, wir gucken hier nach. Zuckerrohr. Was? Oh Leder. Warte, hier! Oh ich wollte gerade sagen hinten ist jemand. So Hä? hat man Scheiß-Skelett. Was ist Skelett? Oh hallo. Ähm, jetzt? Krass. Was jetzt? Ich habe Pfeile bekommen. Okay. Ich glaube aber hier werden wir nichts finden am Zuckerrohr. Und? Du hast dich schon gekickt? Nein, mir wird das noch nicht angezeigt. Das wirst du ja im Chat auch lesen Ja, das sehe ich. Nein. Was soll ich wegschmeißen? Ich wollte gerade sagen, Zuckerrohr. Komm, ich nicht schmeiß einfach das weg. Oh, fuck! Ich baue mich ein. LOL. Oder? Ich baue mich nicht ein. Ich bin einfach stehen geblieben. Ich, ich, ich, ich bleibe einfach stehen. Oh mein Gott. Leute! Wir sind abgehauen in dieser Folge, aber irgendwie haben wir gar nichts geschafft, Leon, ne? Es ja, ist doch nicht schlimm. Ne? Es, es war eine große Chance, dass jemand da war. Wir mussten dort weg. Ja, aber was ist mit Zuckerrohr? Wenn das jetzt das wirklich... Das werden wir jetzt suchen. Das werden wir jetzt suchen. Wir haben ja wie, wie ich würde sagen... Wir sehen uns nächste Folge. Oh. Nein, Leon, hör mir zu, hör mir zu. Ich würde sagen, wir würden das Zuckerrohr nicht in der nächsten Folge machen, oder? Wir suchen noch ein wenig und dann machen wir uns... Also, ähm, wir suchen wenig und dann... ähm, oh, ich weiß nicht. Wir missbrauchen brauchen erstmal den und danach können wir in die Nähe gehen. Das ist jetzt doof. Ja, das Problem ist einfach, wir brauchen den Dias, weil null dia teilen ist es schlecht, in Meta zu gehen. Ja. daher würde ich sagen, wir suchen uns nochmal eine Höhle, weil der Border ist jetzt Ja, und nicht die ganze Pläne schon in, in der Folge, in der Folge sagen, wir nehmen doch auf, ne? Gut, dann würde ich okay. sagen... Gut Leute, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid, haut rein und... Ciao, Leute. Episch.